Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Erstellung eines Mittelwertvergleiches. Dafür öffnen wir zunächst einen Beispieldatensatz, den Starter zur Verfügung stellt. File, Example Datasets, Installed with Data. Und dann wählen wir wieder den Beispieldatensatz nlsw88.dta aus, indem wir hier auf Use klicken. Hier sehen wir jetzt den Befehl zum Öffnen dieses Datensatzes und hier auf der rechten Seite sehen wir die Variablen, die der Datensatz enthält. Ich öffne einen do-file, do-edit, und beginne zunächst mit einem Kommentar Mittelwertvergleich erstellen. So, wir wollen uns folgendes Beispiel angucken. Dieser Datensatz enthält eine Variable zum Einkommen der Befragten. Das heißt, wir können das Durchschnittseinkommen berechnen. Und dann möchten wir zwei Gruppen vergleichen, und zwar die Befragten, die in zentralen Städten leben, und die Befragten, die das nicht tun. Also die Fragestellung ist, unterscheidet sich das Durchschnittseinkommen... Und befragten, die in zentralen Städten leben, vom Durchschnittseinkommen, und Befragten, die nicht in zentralen Städten leben. So. Zunächst mal schauen wir uns die beiden Variablen an mit einer Univariatenanalyse. Das heißt, wir gucken uns erstmal einzeln an, wie die Variablen ausgeprägt sind. Dafür schauen wir hier einmal in unseren Datensatz rein und sehen hier, dass die Variable zum Einkommen den Variablen-Namen wage hat und als Label hourly wage. Es geht also um den Stundenlohn. Und dann haben wir hier unsere Variable C-City und als Label Lives in Central City. Gut, fangen wir mal mit der Variable zur zentralen Stadt an. Tabulate C-City. Den Befehl markiere ich und führe ihn aus. Und dann sehen wir jetzt hier, dass die Variable 01 kodiert ist. Die 0 sind die Befragten, die nicht in einer zentralen Stadt leben. Die 1 sind die Befragten, die in einer zentralen Stadt leben. Wenn man das für die Ausgabe jetzt noch verbessern wollte, müsste man hier noch Wertelabels vergeben. Das lassen wir jetzt einmal aus. Das zweite war jetzt das Einkommen. Auch das schauen wir uns einmal an. Wenn wir dafür eine Häufigkeitstabelle erstellen würden, wäre die zu lang und unübersichtlich. Deshalb machen wir ein Summarize-Befehl. Summarize Wage, wir können dann kurz angucken, wie die Lagemaße der Variablen aussehen. Dann sehen wir jetzt hier, der Mittelwert liegt bei gerundet 7,77 Dollar. Standardabweichung, Minimum und Maximum werden hier noch angegeben. Und dieses hier steht für Observations, das heißt wir haben 2246 gültige Fälle. Gut, wenn wir jetzt den Mittelwertvergleich machen wollen, ist zunächst mal wichtig, sich zu überlegen, welche Variable ist die abhängige Variable und welche ist die unabhängige Variable. Also schreibe ich hier einmal auf, erster Schritt, abhängige Variable versus unabhängige Variable. Da wir uns ja fragen, wie sich das Durchschnittseinkommen unterscheidet in zentralen Städten und sonstigen wohnorten können wir erkennen, dass wir das Einkommen in Abhängigkeit vom Wohnort analysieren möchten. Und deshalb ist es folgendermaßen die abhängige Variable abgekürzt AV ist in diesem Fall hier das Einkommen und die unabhängige Variable also die Variable, die in diesem Fall die Vergleichsgruppen definiert, ist dann die Variable, mit der, ob man in einer zentralen Stadt lebt oder nicht. So, der zweite Schritt, um jetzt entscheiden zu können, ob ich überhaupt einen Mittelwertvergleich durchführen kann, ist die Analyse des Skalenniveaus dieser beiden Variablen. Da fangen wir wieder mit der abhängigen Variable an, das Einkommen. Beim Einkommen ist es so, dass wir zwischen den verschiedenen Ausprägungen der Variable eine Rangfolge bilden können. Eine Person, die 1000 Euro verdient, verdient mehr als eine Person, die 500 Euro verdient. Und es sind auch die Abstände bekannt zwischen den Ausprägungen. Und deshalb handelt es sich hier um eine metrische Lauf. Dann haben wir die unabhängige Variable ob die Person in einer zentralen Stadt lebt oder nicht. Hier können wir nur sagen, ob die Ausprägungen der Variable gleich oder ungleich sind, ob eine Person in der Stadt, zentralen Stadt lebt, ja oder nein. Wir können keine Rangfolge bilden und wissen natürlich auch nichts über die Abstände. Das heißt, hier haben wir eine nominal skalierte Variable. So, mit diesen beiden Informationen... Dass also die abhängige Variable metrisch ist und die unabhängige Variable nominal skaliert, können wir jetzt daraus ableiten, dass ein Mittelwertvergleich möglich ist. Und zwar, weil die abhängige Variable metrisch ist. So, das wäre sozusagen jetzt der dritte Schritt gewesen, dass ich jetzt ableite aus den Skalenniveaus, dass ein Mittelwertvergleich möglich ist. So, der vierte Schritt ist dann die Durchführung der Analyse. Und der fünfte Schritt ist dann die äh, Ergebnisinterpretation bzw. Ergebnisbeschreibung. Gut, wie führe ich jetzt einen äh, Mittelwertvergleich durch? Folgendermaßen, ich verwende wieder den Summarize-Befehl von eben. Summarize, abhängige Variable. Und davor schreibe ich ein sogenanntes By-Präfix. Und in dieses by-Präfix schreibe ich die unabhängige Variable. Das sieht dann so aus. By, unabhängige Variable, Komma, Sort, Doppelpunkt. Dieses Komma, Sort ist nötig, weil Starter als Voraussetzung für die Verwendung eines solchen by-Präfixes ähm, es benötigt, dass, die, äh, dass der Datensatz entsprechend dieser unabhängigen Variable sortiert ist. Das heißt, immer die Stru dieses Befehl so verwenden, wie er hier steht. In diesem Fall ist es also by, die unabhängige Variable ist cCity, Doppelpunkt, Summarize und die abhängige Variable ist wage. So. Ich markiere den Befehl und führe ihn aus. Und wechsle rüber in meine Benutzeroberfläche. Oh, Da sehen wir schon, was passiert, wenn man die Sort-Option vergisst. Jetzt sagt er hier not sorted. Das heißt, gerade habe ich es noch selber gesagt und schon wieder vergessen. Immer an die Sort-Option denken bei ccity, sort und dann den Befehl ausführen. So, jetzt hat es funktioniert und wir haben hier jetzt zweimal die ähm, Ausgabe, wie wir sie eben im Summarize-Befehl schon gesehen haben. Einmal für die Leute, die nicht in einer zentralen Stadt leben und einmal für die Befragten, die in einer zentralen Stadt leben. Und für die beiden Gruppen können wir jetzt die Mittelwerte vergleichen. Und dann sehen wir hier, dass die Befragten, die nicht in einer zentralen Stadt leben, im Durchschnitt 7,60 Dollar verdienen und die Befragten, die in einer zentralen Stadt leben, durchschnittlich 8,17 Dollar. Gut, das könnten wir jetzt als Ergebnisbeschreibung hinschreiben und äh, abschließend macht es dann noch Sinn, sich ein passendes Diagramm dazu anzuschauen, also fünfter Schritt wäre Ergebnisbeschreibung und eventuell sechster Schritt passendes Diagramm und jetzt ist es so, dass zu einem Mittelwertvergleich logischerweise ein Balkendiagramm mit Mittelwerten passt. Und das ist ein Starter sehr einfach anzufordern. Dafür schreibe ich Graph bar, dann die abhängige Variable, und dann Komma over und in Klammern die unabhängige Variable. Hier schreibe ich also Graph bar wage, Komma over in Klammern c Das markieren und ausfüllen und dann sieht man hier, dass man die Mittelwerte abgetragen hat, einmal für die Gruppe der Befragten, die nicht in einer zentralen Stadt leben und die Befragten, die in einer zentralen Stadt leben. Soweit zum Mittelwertvergleich, viel Erfolg beim Umsetzen.